Boah, da ist hier. So. Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Ja gut, ich kann nicht schießen, wenn ich die habe, ne? schon gesehen. Okay. Die nächste Maschine ruft. Wir gehen los. Ich check's nicht, von wo ich angeschossen werde. Wir laufen einfach weiter hier denn Da muss ich hin. Niemals fick dich. Und weiter vorrücken schnell. Wieder die Stellung halten. Sieht sauber aus. Bye. Sorry, Musiker niesen. Nur kurz niesen. Deswegen war gerade still. Kann auch nicht schaden, wir haben eh gerade die Mission erhalten. Zurück zum Panzer. Wir hören. Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer rauszubringen. Wir nehmen Verteidigungspositionen um diesen Sumpf hier ein. Hier und hier. Da schaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen. oder? Uhra. Yeah. Mission erledigt. Was haben wir denn für Zeit? Doch, das reicht noch für eine Mission. Ich muss ein bisschen wegen der Zeit gucken. Aber wir sind jetzt... Stunde, 10 Minuten bin ich dran. Gibt etwa drei Folgen. Ähm Und wegen der Zeit. Sind wir wieder Soap? Ah ja, wir sind wieder Soap. Auf der Flucht, Tag 2, 3.02. In Westrussland, Sarsen Soap. Luftabwehrgeschütz, weg. Los, bevor die hier sind. Gibt es nur eine Pistole sind tot, scheiße hey was habe ich gesagt jawohl das sieht gut aus das nehme ich mit Eine mp5 und eine m4 äh, m4a1 Gute Waffe. Komm ich hier unten durch? Nö. Äh, wir gehen da draußen um wahrscheinlich. Ja ja. War auch total unauffällig der Helikopterabsturz. Der hat sich ja niemals gesehen. Egal von wo. Sir, da aus dem Unter die Hallo. Hallo. Alles klar, gehen wir. Die Suche ist natürlich nach Überlebenden. Und schon haben wir den ersten Speicherpunkt wieder erreicht. Den ersten Kontrollpunkt. Ja, ist ja gut. Ich ähm... Muss ich hier hoch? Äh, hallo? Achso, wir müssen hier bis ins Haus. Gut zu wissen, das hätten wir auch einfach sagen können. Ach, Tom, wir haben Gesellschaft. Dürfen wir? Ich weiß, ich will nicht einfach. Okay. Das war mein Stichwort. Erledigen wir sie. Er Kann ja sein, dass sie sagen: Nö, lass die leben. Das war voll unauffällig dann. Aber nö, dann. Wenn es heißt: Jawohl, töten. Dann ist es ja wohl töten. Leider. Geht das nicht immer anders. Achso, hier ist zufälligerweise kein Zaun oder was? Ich bin verwehrt. Geht da raus, du. Wir gehen mal ins Haus rein, vielleicht. komme ich von da draußen. Nee, von hier drin komme ich auch nicht weiter. Ach du Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Ah. So. Wäre einfach, aber wäre ja überbewertet, immer den einfachen Weg zu suchen. Vor allem weil es meistens ja nicht geht. Hallo. Man kann auch einfach laufen ein bisschen. Das geht ja. Sind die alle vom. What? The fuck? Komme ich so weit? Ich denke, wir zetteln hier gerade einen halben Krieg an wieder. Wobei wir sind ja schon mitten im Krieg eigentlich. Jetzt ist es alles oder nichts? Okay, meine Granate hat das Ziel gefunden. Die Frage ist jetzt nur, ob wir hier wieder zuerst alle auslöschen müssen oder ob die Endlos spawnen, bis ich weitergehe. Aber ich habe noch keinen Weg rausgefunden bis jetzt wirklich. Ich kann nicht mehr schießen. Deswegen kann ich nicht mehr schießen. Okay, die Mini-Uzi und die äh, MP bedienen sich anscheinend. Moment mal. Dasselbe Munition. Okay. Gute Möglichkeit. Auf jeden Fall, Chef. Mit Hunden. Nein. Schlimm. Ich mag das nicht in diesem Spiel, dass man Hunde töten kann. Muss. Ups, das war eine nicht belegte Granate. Dass man Hunde töten muss, vor allem um zu überleben. Das ist eigentlich das Schlimmste dran. Das ist das Schlimme eigentlich, das ist eigentlich etwas vom Schlimmsten, dass ich die Hunde töten muss. Aber wir sind gut dran, sowieso, wie es aussieht. Ich denke, wir kommen voran. Stück für Stück. Wir müssen halt vorsichtig spielen. Vorsichtig sein. Nichts überstürzen, aber gucken, dass wir nicht gefunden werden von den Feinden. Und da ist ein Hund weggerannt. Der ist nicht auf mich abgesehen, zum Glück. Da muss ich ihn nicht töten. Und ich weiß, es entschuldigt es nicht ganz, dass man einfach sagt: Jawohl, ich habe ihn nicht getötet, schließlich. Aber für mich ist das ein bisschen besser. Weil es sind erst, es sind halt nur virtuelle Hunde. Nur in Anführungszeichen natürlich, ich weiß. Keine Sorge, ich bin da echt nicht irgendwie, ich muss alles töten, weil es in dem Videospiel ist, haha. <lacht> Sehr gut. Wir haben noch etwa 400 mehr. Nein, das ist kacke, dass sie zurückgeschimmt. Hey, RPG vielleicht? Ich nehme die AK mit. Bleib aber auf der MP5. Sobald er nachgeladen hat natürlich. Weil die hat mehr Munition. Und wieder unter die... Oh -oh. Okay, die Helikopter, ich weiß nicht, ob sie uns gesehen haben, ehrlich gesagt jetzt. Wir rennen mal los. das. Oh, die hat richtig Munition, sehr gut. Oh, das ist eine gute Waffe. Die behalte ich. Quer doch ein Gewächshaus, natürlich aufpassen wegen dem Helikopter, das ist mir ganz klar. Hallo. wir nehmen die mp nochmal. da ist nichts ich dachte vielleicht ist eine info oder so hier unsere collectibles schneller Schuss äh Schussrei Schuss, äh, Schuss äh, Rate Ra Dankeschön Deutsche Worte ist mir wieder eingefallen und da fliegt eine Granate, die habe ich ganz genau gesehen. Die kannst du selber haben. Hey. Ich war weit genug weg, okay? Ich guck mal kurz, wo mich der mich rausschmeißt. Okay. Äh. Wir gucken mal ganz kurz, wo ich wieder reinkomme. ist zum ersten Mal ein Spiel starten, halt immer kurz gucken, wie das aussieht. Weil ich sollte langsam gehen. Und deswegen gucken wir ganz kurz, ich sollte eigentlich da rein spawnen, wo wir jetzt gerade waren, vor dem Gewächshaus. Ansonsten würde ich nächstes Mal, bevor ich weitermache, bis zum Gewächshaus spielen und euch dann da wieder mitziehen wo ich aufgehört habe. Und wir spielen genau beim Gewächshaus. Das finde ich natürlich top. Speichern und Ende. Danke bedanke ich mich. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Für euch hat es gefallen. Mir macht es riesig Spaß. Ich bin ein riesiger Fan bis jetzt von der Story. Mal gucken, wie das Ganze sich noch entwickelt. Also, riesiger Fan, ist ein bisschen übertrieben. Es ist eine Kriegsgeschichte halt. Das ist nie wirklich toll. Aber ich mag die Umsetzung von den alten COD-Teilen sehr. Die neuen sind teilweise ein bisschen komisch, vor allem Advanced Warfare, Infinite Warfare, die halt sehr ins Futuristische gehen. So Zeug wie Black Ops oder Ghosts, das halt ein bisschen speziell ist. Wobei auch nur der Zombie-Modus bzw. der Ghost-Modus ein bisschen anders ist. Ansonsten, ich bedanke mich auf jeden Fall mal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Wenn nicht, dann ist es euer Problem. In der Beschreibung unten findet wie gesagt, den Playlist-Link zum allerersten Call of Duty Classic, das ich auch let's played habe. Ja. Ansonsten danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Cheerio!